Für mich ist es so, dass ich viele Leute treffe, dadurch, dass ich äh, im Zentrum äh, der Stadt Troms lebe. Und wir haben ziemlich viele, die mit Hurtigruten und andere Touristen, die zu uns kommen. Und manchmal beobachte ich auch ein bisschen bewusst. Und wenn die Leute in die Kirche äh, gehen, dann bin ich auch oft, gehe ich auch in die Kirche, um mich mit Leuten zu treffen. Ich habe auch jährlich bis zehn Gruppen, die angemeldet sind und zu uns kommen. Und dann erzähle ich also den, über uns, wer wir sind im Nordnorwegen. Und dadurch erlebe ich auch, dass ich dann ein Zeugnis abgeben kann, also über unseren Glauben, über die katholischen Kirche und wer wir sind und, und was wir machen.